opposite to plead it. Yo. Da. Ach, wie war denn das? Das Ding pflanz pflanzen. Auch Wasser. Das Ding Radios. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Das Ding produziert einfach nur Gas. Aus Wasser und Biomasse. Das produziert Biomasse. Biomasse, Biomasse. Das da macht Strom aus Biomasse. Haha, gut. Ja, Wasser. Und zwar war... Zwacken. Können kann das nicht da abzwacken. War hier nicht schon wieder irgendwo Wasser oder? Ah, doch, ein Dingens. Ja, haha, da Geothermiewerk. So. Kommt eins dahin. Also, da kommt eins dahin. Oh, super, das nehme ich als Stein. Wir können ja auch einfach zwei, zwei nebeneinander stellen. So. Kultivator, Kultivator. Erntestation. Und Erntestation, So. Und so, das macht. braucht äh, Matsch oder Schlamm produziert Wasser auf 50 Stück und wir brauchen 200 Wasser. Ernsthaft? Produziert nur 50. Ich brauche 4 Stück. Äh, was packen? Was zum. Alter, wo ist meine Energie hin? Was ist denn jetzt kaputt? Scheiße. Windcurrents are returning back to regular strength. Wind turbine power production ist returning to nominal levels. morning hostile creatures are coming from a nearby nest we should go there and clear it out <sighs> das ist nicht so. uh, das war Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Dass man in dem Zeug aber so gar nicht laufen kann. We have power shortages. Connect more power plants. Oh, Gottes Will. Reichen zwei. Kein Strom. Oh, ich gehe kaputt. Kein Strom. Wir haben alle keinen Strom. Hm, mm, lass mich jetzt da durch. Gut, der hat noch kein Wasser. So. so, hier drüben wollten wir Strom. Ganz viel Strom brauchen wir nämlich. Ja, kann ich alles voll pflastern. Irgendwas hat mir gerade eine Million Strom gekostet. Deposit depleted. Warning: Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. So. müsste eigentlich jetzt einigermaßen abgesichert sein. Ja. So. Da ziehe ich eine Mauer. Are coming from <laughs> the <contest. laughs> go there and clear it out. Warning a large group of creatures is gathering near our base. Prepare for an incoming attack. Diese Knotenpunkte immer. Überall braucht man sie. So. Jetzt noch ein paar Energiespeicher. Weil hey, haben wir ja nicht genug. So. Da noch. So. Ja, so. yeah, kein Strom. Uh. Welches Nest machen wir jetzt als erstes Platt? Am besten das da. Weil langsam gehen wir die Fische auf den Sack. Ah. Mit Raketenwerfer auf bäume äh. Um Raketen auf wollen schießen. Na ah, hier ist falsch. Ganz mal sehen. Danger. An aggressive horde has entered the area. It is less than a minute away. Was ist das für ein Stein? O oh, alter, die hauen ja rein. Erst mal ein bisschen heilen. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Damit was schießen die denn. So. Alles abfackeln. Und dann kommen da überall Bodenplatten hin. Das wächst die Scheiße nach. So, Bodenplatten, Bodenplatten. Uh, oh, wir lieben Bodenplatten. So, so, dann sieht man wenigstens, wo man Plätze zum Bauen. Aber warum zum Teufel geht das dann nicht kaputt? So. Alle tot? Geil, ich habe ja hier auch noch Basis. Äh, witzig, gar nicht gesehen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Scheiße, daneben geschossen. Nein, glaube ich nicht. So, da, da, da, da, Scheiße, wo kommen die denn her? Ist nicht wahr. Oh, nee, ich habe schon wieder so einen Stein geweckt. Bleib liegen. Komm, leg dich wieder hin. Ich hab gesagt, leg dich hin. Geht doch. So. Also, wenn man einmal eine Mauer vergisst. Ja, wir haben keinen Strom. Das ist das Einzige, was ich den ganzen Tag herstelle. Strom, Strom, Strom. Nur Strom. Was haben sie die letzte Woche hergestellt? Auch nur Strom. Strom. Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom. Ganz viel Strom. Nein. Oh Ja, kein Strom. <lacht> Ach, jetzt habe ich mich eingebaut. Und so. Und so. Äh, wie wo, was denn jetzt hier? Ah, nee. Eine Mauer reicht nämlich nicht. Über zwei. Ah. Und vorsichtshalber eine Tür. Ah. Dahin. Ein Teleporter, damit ich auch direkt hinkomme. Und überall Waffen, Waffen, ganz viele Waffen. Nicht, dass die Scheißdinger mal auf die Idee kommen, mich anzugreifen. Ich spinn ja wohl. Ah. Und hier fehlt auch ein Stück Mauer. warning Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. So. Sie haben keinen Strom. Ah, ah, ah. So, etwas das Ding upgraden? Ich habe kein Titan. Also, es produziert Schlamm. Braucht keine Sau. Hm. Also, wir haben nur 200 Blätter. Warum? Ich habe doch hier einen Kultivator gebaut. Irgendwo. Ja, gut, ein Höher. Ich hab hier eingebaut? Da. ah, Oh, Sag bloß, das geht nicht wegen den. Ich die abreißen? Nee. Ah ey, das ist ja geil. Ist ja cool. Man kann die Bodenplatten abreißen. Ist ja geil. Ja. So groß ist der Kreis und der da ist. Müsste ja super dicht bepflanzt werden. Aber wie viel. 1,6 die Sekunde. Baut er ab. Ach so. Das Verhältnis ist 1 zu 1. Naja, das hätten wir ja mal einer sagen können. Stellen wir halt einen hin. Und zwar, äh, ja. Oh. Prepare for an Ion-Storm. So. Oh. Leckt das da oder was ist jetzt kaputt? The Ion-Storm has started. All sensors are down. A lot of our equipment has been disabled. We have to wait until the storm passes. Also. Ich könnte ja die sechs Turbinen auch mal abreißen. Und woanders hinstellen. Da muss ich aber bestimmt... Einen St aber kein Strom. So sechs Stück. Okay. Gespräch. So. Und wenn wir sechs Stück erstmal irgendwo anders hinstellen. Oh, hier können wir mich abwenden. Aber trotzdem brauchen wir sechs Stück. Schauen wir die jetzt hin? Äh, nö. Wir haben doch keinen Platz. Nee, warte, hatten wir uns nicht irgendwo Platz geschafft. Irgendwo, Was ist denn da? Oh. Äh, hier, sechs Stück. Huh. Sieht ja irgendwie nicht so aus. Ja, nee. Ernsthaft, ich habe ja keinen Platz für sechs. So eine Windturbine ist jetzt nicht was zum. Na. Ha. Der stellt doch. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen Wasser. Und Wasser macht der aus. Matsch oder Schlamm? Produktion match, Matschwürze. 100. Unendlich viel. 100 match. Auch der Roding. So. Ja. Dann haben wir schon mal match. Äh, nee, Wasser. 100 Wasser. Einen Kultivator. Produziert aber nur 50. Äh, 100. Dann kann ich mit den beiden mal einen ganzen Kreis und zwar genau hier. Und da das Verhältnis 1 zu 1 ist, so. Oh. Wir haben keinen Strom. Oh. Das verfickte Hauptthema. Kein Strom. So, jetzt müssen wir... Meine schön verlegten Bodenplatten entfernen. So. Wie weit? auch da ist noch einer. So. Ach Scheiße. Ich ja klappen können. So. Das heißt, die da oben müssen weg. Die, die, die. Ein Teil von der da. So. So. So. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. So. Dann können wir es wo. So. so. Ja, lassen wir es mal lieber so. Ja, jetzt habe ich wieder drauf geschossen also drei können wir den eigentlich schon graden ach so cool äh, dann gehen wir auch mal gucken können wir die upgraden nee, die können wir noch nicht upgraden und die da auch nicht also dann gehen wir hoch zu dem anderen kultivaten der ist hat schon wieder kennt dämlichen teleporter und hier der Teleporter ist nicht sonderlich nah dann stellen wir mal am besten hier noch einen hin ähm wo ist er denn? da so hier Upgrade Upgrade Upgrade Upgrade so. Stellen wir hier jetzt noch einen Teleporter ein Stück weiter hier oben. Hier. Da. Hier stellen wir noch einen Teleporter ein. Ach, ne. So. Hier Teleporter. So. Jetzt da unten. Ja, noch stärkere äh, Verteidigung. <lacht> so, das Kobalt ist aufgebraucht. Wir haben da noch ein bisschen, aber. Das ist da. Flüssige Rohstoffe. Ja, welche waren das? Oh, Radar. Oh, Entschuldigung. Forschungsstation, Erntestation. Ah, jetzt kann ich das. Oh, war ja klar. Jetzt kann ich das Wasser auf einmal aufwerten. Ah, ja, klar. Wo waren das? Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So. Und irgendwo hier unten war das. Ah. So, hier war das. Hu. He. Some buildings don't have enough power. So. Da muss ich ja auch. Und da. Das ist eine andere. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist keine Mauer. Das ist jetzt aber eher nicht so gut. Mauer. Mauer get ready for battle warning a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest base is under attack a building has been destroyed a oh, wooden has been destroyed ja, oh Gott, scheiße. Da habe ich ja nichts. Ja, mh, bin ja gleich da, bin ja gleich da. Ja, ha, ich bin auch schon unterwegs. Die sind einfach gewaltig stark, diese Viecher. There is a Wieso war es? Oh, ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Was, warum sind das jetzt auch immer Elektrosteine? Meine Fresse. So. Äh, was? Are from nest. Ach nee, was habe ich denn? technology has been developed. Habe ich da denn gemacht? Da muss Flammenturm hin. So. jetzt also. So. Jetzt hier unten schnell. War Türmchen hinbauen. So. Scheiße. Oh nee. Mensch Kinder, sie habe auch keinen Platz. The humidity is rising. It's going to rain in a moment. Oh, es regnet, uh. So. Jetzt müssen wir hier wieder ein paar Türchen reinbauen. Da eine, da eine. Lass mich durch, lass mich durch. So. Hier eine. Ja, das müsste eigentlich okay sein. So. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Da ist ein Flammenwerfer. Da noch einen. Hin. So, da, da. Ein paar Luftabwehrgeschütze. Raketenwerfer. Scheiße. Genau reingebaut. So. Ja. ja, ich habe hier keinen Strom, hä? weil wir nie Strom haben. Wir brauchen schon Strom. So. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. So. Jetzt, äh da. Also 400 Wind, oh ja. The rain is over. So. Habe ich eigentlich auch Energiespeicher? Sieht ja nicht so aus. Hm, da waren ein paar. Waren ja nicht viele. So, was ist denn hier passiert? So, hier wurden wir einfach angegriffen. Katastrophe. So, Flammenwerfer, Flammenwerfer. So, Strom. Ja, oh, jetzt habe ich mich wieder eingebaut. Ich glaube es nicht. So. Also reparieren. Upgraden. Hier waren wir noch nicht mit dem Upgraden. Zumindest für die Speicher. So. Hier sind auch noch welche. So, so, so, so, dann können wir jetzt hier lang gehen, da lang gehen, so.